So, da sind wir wieder. Wir machen weiter. So, also. Wir müssen den Schlechter noch jagen. Wir halten viel aus vier Kugeln, bis sie tot sind. Ja, ist jetzt ganz schwer, den Weg zu finden. So. Drei weniger. Lass sie nicht aus den Augen. Er ist auf dem Weg zum Fluss. Au! Ich heim zu euren Familien. Halt die Fresse, trinkiger Mistkerl. Ah, okay. Ich habe ein ganz dummes Gefühl. Es gibt ein Problem. Was? Der Notort streikt ein wenig. Zarin, streikt her. Wir müssen raus. Deckung, Kyle, beschieß sie. Theoretisch könnte ich die einfach ignorieren, weil die können eh nichts machen, weil wenn sie mich hauen, dann. stirbt ihr Idiot da. Achso, ja gut, das war nur für diese kurze Sequenz. Da bin ich beruhigt. Du, Captain. Du kannst das besser. Denkst du, ich habe dein Gesicht vergessen, SAS? Hm? Und du, Sergeant? Du hey! Kopf! der Verdammte Penner! Wir müssen den Bastard brechen, Captain! Genau das machen wir, ja. Nikolai, wo ist das Paket? Ich bringe es rein, Captain. Okay. Geh zu Nikolai, hol das Paket und bring es her. Das war ein fließender Übergang. Ich bin sehr beeindruckt. Oh mein Rücken. Also, irgendwas komisch. Hallo? Nein, nein, nein, nein. Na-ah. Vielleicht ändert der seine Meinung. Mhm. War man nicht. Ich dachte jetzt ja, zuerst, es ist die andere, die wir vorhin gespielt haben. Aber nein, mhm. Wir reden mit ein paar Männern, und dann gehen wir wieder nach Hause, ja? Was sie da tun, ist unverzeihlich. Wir sind unschuldige Menschen. Ich weiß nicht. Ich will wissen, warum wir hier sind. Karl, du musst das nicht tun. Bist du dabei? Hätte ich jetzt wegbringen? Ich bringe die mal zurück zum Band. Ich glaube, ich habe keine Wahl. Ja, ich muss es machen. Und ich bin dumm, ich habe wieder vergessen aufzunehmen. Ich muss mir das Stream 8 ziehen, weil ich was vergessen habe vorhin. Machen wir das hier dann nochmal. Ah. Wollen wir? Muss fast, ne? Ne, ich mach das nicht. Ich hätte das Gas ist beim Karetka-Theater. Ich will das sehen. <lacht> Sorry. Eigentlich will ich das Charakter nicht mitmachen. Aber ich will sehen. Ich will sehen, was passiert. Kai, du musst das nicht tun. Bist du dabei? Ich bin dabei. Ganz gut. Wir schauen, was passiert. Und dann entscheide ich mich. Ob ich den Kontrollpunkt nochmal. Nein. Entscheiden müssen. Ich will wissen, was passiert. Ich, Ich. ja. Er hat kein Problem, Kindern weh zu tun. Ist doch so Karl. Keins als Maul. Was hast du getan? Ich sagte doch, du jetzt was herzhalten. Captain, ich sollte gehen. Wegtreten. Ach. Nimm den Revolt an. Was werden Sie uns antun? <lacht> Du hast das Urteil gesprochen, Keil. Ich würde den Sergeant hier nicht mit einer geladenen Waffe rumfuchteln lassen, wenn es nicht sein muss. Also, letzte Chance. Wo ist das Gas? Hey, hey, hey. Nein, nein, lass ihn, nein, lass ihn. Nein, hör ihn zu. Nein, hör, ihn zu. hör ihn zu. Bitte. mir zu, hör mir zu. Nein. Karetka Theater. Lügner. Nein, es stimmt. Lügner. Das Gas ist dort. Karetka Theater. Ich schwöre es euch. Wo ist halt Der Grünschnabel? Ihr könnt ihn nicht mehr aufhalten. Los, Sergeant. Rette beschissener Russen. General Barkov ist längst tot. Hört ihr? Er ist hinter Barkov her. Wir sind hier fertig, pack deine Sachen. Russland und der Westen werden Krieg führen. Und unser Gast Okay, damit kann ich leben. Sicher und melden, du kennst das. Nachher, nimm den Wagen, er bringt dich aus der Stadt raus. Kann ich? Hat dir Stoff Barkovs Anwesen? Ich will nicht, aber ich will wissen, ob es geht. Krieg starten nicht, wenn wir vor ihm dort sind. Gerrit, steig ein. Okay, aber ich kann ihn töten, wenn ich will. Will ich ihn töten? Hadir, er ist hinter Barkov her. Wir sind hier fertig, pack deine Sachen. Russland und der Westen werden Das Gas ist beim Karetka-Theater. Sichern und melden, du kennst das. Nachher, nimm den Wagen, er bringt dich aus der Stadt raus. Hadir ist auf Barkovs Anwesen, er wird ihn töten. Und Weltkrieg starten. Das ist eine bewusste Entscheidung, die sie uns übergeben haben. Wir können den Schlechter ganz, ganz bewusst töten oder leben lassen. Es gibt einen schmalen Grad zwischen richtig und falsch. Und ich habe ihn getötet. Kontrollpunkt. Für uns macht das einen Unterschied. Die Straße ist dicht jetzt das soll die waffe gleich wegpacken Den Dreck weg. Mit Frauen und Kindern? Als Druckmittel. Sogarm Geisel. Ohne Handschuhe kriegst du Blut an deine Hände, Keil. So ist das nun mal. Und wo ziehen wir dann die Grenze, Sir? Du ziehst die Grenze. Wo immer du sie ziehen musst, Keil. Letztlich muss einer dem Feind Angst vor der Dunkelheit machen. Wir werden schmutzig. Die Welt bleibt sauber. Das ist die Mission. Wenn du Skrupel hast, kriege ich das auch allein hin. Nein, Sir. Keine Skrupel. Gut. Und jetzt so hört halt ihr, bevor er Barkov killt. Das ist unser Preis. Ich habe uns geschaut, äh, Kapitel gibt es 12. Alte Kameraden ist Kapitel 10. Was war jetzt Lichter aus. Und Going Dark auf Englisch. Ah ne, Entschuldigung, Commerce ist 12, es gibt 14, so. Going Dark ist Kapitel 13 von 14. So. Und ich weiß nicht, wie das 14. heißt übrigens. Also allgemein, es ist auf Englisch, aber... Ja, ich weiß nicht, wie es so richtig auf Deutsch heißt, ich weiß nicht, wie es überhaupt heißt. Ich hab wieder, wie ich es immer mache, ich scroll so ganz langsam runter und gucke, bis der Titel kommt ich bin und das war alte kameraden old comrades wird Am jetzt haben wir lights out kapitel 13 von insgesamt 14 danach habe ich und die letzte in zahl angeschaut nicht. <lacht> nur mal so ich will mich ja selbst auch nicht unbedingt spoilern ich nur wissen, wie lange es geht. Aber das heißt, wir haben heute ein komplettes COD durchgespielt. Gut, jetzt also ich kann das nachher wieder deinstallieren und das letzte installieren, Ah, das ja. war der Lichtmesser. Ich hatte recht. Also außer Sichtweise. Wir müssen den Schock haben. sich schon gemacht. Gnadenlos. Okay, sie trennen sich. Zwei auf der rechten Seite. Erledigen wir die Zone. Als ob die mich jetzt gesehen haben. Alles gesehen. Okay, die haben eine Taschenlampe drauf, deswegen. Da vorne ist der Aussichtspunkt. Da ist das Anwesen. Mal sehen, womit wir es zu tun haben. Was haben wir, Boss? Das Haupthaus ist friedlich. Aktivität. Ja, sieht schön Ort. aus. In der Kirche und beim Pool. Abseihen. Ich behalte dich im Auge. Wenn ja, die Waffe nicht weg ist. Okay, das war zu tief. Wirf dein Seil und dann runter, Kai. Ich behalte dich im Auge. Dieser Punkt. Jetzt ah, ich hab jetzt. Wollt vielleicht das Nachtgerät noch anschalten? Wo war das da Jetzt kann ich... ja, Das ist sehr mühsam. Nice. Wir gehen in den Uhrenturm zuerst. Ich hab die ja, danke schön. Uhrenturm voraus. Gut gemacht, weiß. Nice. Such einen Sicherungskasten. Den Stromzug haben wir unseren Vorteil verschaffen. Klingt, als hätte Alcatala eine Geisel. Sieh nach, ob Adir da ist. Vielleicht hat er Barkov. Sucht beim Ohren nach dem Gefangenen. Okay, erzählen wir Marsch. Das war ein Stich ins Wespennest, Jetzt Hab ich mir schon gedacht, das war dumm. Keine Spur von Nadir. Aber sie haben eine Geisel. Bitte heraus, was die zeigt Jede Information uns zu führen. Ich verrate. Meine Familie Der ist am Ende. Sieh nach, ob die bei Pool und Kirche in besserer Verfassung sind. Okay. Achtung, in dem Fahrzeug sitzt eine Alcatala-Patrouille. Halte dich fern. Kommt ihr da rein? Ja. So kannst du besser unentdeckt bleiben. Feindlicher Wagen. In den Arsch. Ja, ich bin im Arsch. Kirche ah. oder Pool? Warten wir. Ja, also die haben eine Leiche gesehen, aber die checken es nicht und fahren einfach weiter. Nice. da muss ich hin da raus das war ziemlich dumm. Ich habe gar nicht gedacht, dass er kommt, dass ich Vier gedrückt habe. Wir haben kein Licht an hier drin. Ich weiß. Ich möchte da raus. Die Türen eh alle langsam jetzt wieder. Kaum Aktivität in der Nähe des Haupthauses. Du kannst es umgehen. Über dem Pool ist ein Oberlicht. So kommst du zu den Gefangenen. Zu deiner Längen ist Ja, ich hab's geschafft. Quatsch mir den auch noch an. Mein Vater. Scheiße, Captain. Die Geiseln gehören zu Barkovs Familie. Barkovs Leute waren in Adiers Haus. Jetzt ist er in ihrem. Zur Kirche, sofort. Wenn sie eine Geisel haben, wird sie nicht mehr lange am Leben bleiben. Ich weiß. Da müssen wir das nächstes hin. Dachte ich mir schon. Ich bin tot. Ja, ich bin tot. Ich lasse mich kurz töten, dann ist es einfacher für nachher. Okay, ich bewege mich ja schon. Sie sehen mich nicht, das ist gut. Ich weiß, danke. So jetzt. So machen. Es geht jetzt ein bisschen schnell, aber. Bleib Dann sieht man dich nicht so leicht. Wo ich denn da rein? Ist das Labor? Die, Tür, die, Tür, die Tür. ist zu hell dafür. Mitten in der Schießerei. Ich muss kurz äh, heilen. Okay, nee, das war nichts. Ich muss es anders angehen. Ah. <sighs> <lacht> okay. Solange keiner von hinten kommt, ist ganz okay eigentlich so. dazu. Ja, okay. Ich muss es anders machen. What the fuck, Alter? Okay. Okay, der Eingang ist aber gut. Ich glaube, das ist doch die einzige richtige Option. Ich darf vielleicht nicht springen, ich weiß es nicht, aber wieso sehen mich die dann? Okay. Wieso? Fick dich! So. Ich dachte, das ist hier jetzt mal wieder neu. Kacksch. Wo ist der Spasti, der mich gerade gesehen hat? Da ist also. er. So. Ich glaube, jetzt habe ich es. Sie haben ihn gebrochen. Er sagte: Zweiter Stock. 451. Mehr Informationen haben wir nicht. Geh nach ganz oben im Haus. Wir treffen uns dort. Muss ich irgendwie ins Hauptgebäude kommen? Irgendwo kommt dieser scheiß Lastwagen jetzt gerade. Oh, wow, hier wäre Strom gewesen, nicht Idiot. Warte kurz. Ja, das wäre ein bisschen einfacher gewesen. Hier ist jetzt alles beleuchtet wie in einem scheiß Fußballfenster. Aber in den zweiten Stock sofort. Ich arbeite daran. Alter, sind das viele? einmal seine ganze armee auslöschen ich bin drin ich hätte nicht gedacht dass sie doch dass wir das so schnell aufregen können So nicht. Dann helft uns. Bitte helft meiner Schwester. Leise. Ruther! Ich kenne einen Ausweg! Die Tunnel Dann lauf. Ich hab dich im Wieso probiere ich überhaupt zu schießen? Wieso falle ich eigentlich überall runter? Ich bin über der Arsch dafür. Hallo, Price darf nicht. Danke, haben. Hat dir? dir. Genau, hat ihr. Ey, passt. Ich war kurz 10 Sekunden, dann bin ich eh wieder fit. ich hier raus boah das klingt böse ja ja ja ist mir klar Eine? In der Tat. Ich sehe den Tunnel. Egal, ich renne da rein. Er hat schon immer alles dabei. Price ist einfach voll ausgerüstet. Sammel dich. Mir ging's nie besser, Sir. Ihr greift mit mir das Labor an, ja? Ah. Vergiss es. Du bist erledigt. Captain. Für dich gibt's kein Zurück, Adir, das weißt du. Aber ihr tut das Richtige, ja? Boss... Send, oder? Wir brauchen Hilfe. Hoffen wir darauf. Ja, nice. Captain, bitte, geben Sie Farah die Pläne. Das schulde ich hier. Du schuldest es der ganzen Welt. Was kümmert mich die Welt? Ich tat es für meine Schwester. Baseplate an 0. Was macht sie hier? Ich rieche Blut. Laborfuss, behalte die. Ja, Sir. Ich hoffe, ich war nicht zu lange gemutet. Oh shit. Vielleicht ich auch erst kurz. Dann geben Sie mir keinen Grund. Das ist ein Stellvertreterkrieg. Wir sind alle nur Spielfiguren. Sie sprechen für sich. Hände gehen aus. Ja, Sir. Achtung. ihr für Sie. Infos sind meine. Was immer Sie vorhaben, ich kann helfen. Ich werde mich bei Ihnen melden. Oh, ich mag den Preis. Er ist sympathisch. Ich weiß, wie das läuft, Captain. Diesmal nicht. Sie gaben Hadir an die Rossen. Die töten ihn. Wenn er Glück hat. Wieder retten Sie die freie Welt, Captain Price. Hadir fand Barkovs Labor in Ostgeorgien. Die Gasfabrik. Er wollte sie zerstören. Hadir ist völlig irre. Wir sind alle etwas irre, oder? Hab ich recht, Alex? Auf jeden Fall, Sir! Wenn du hilfst, vollenden wir, was er begann. Sie sind ein guter Freund und bestimmt ein schlimmerer Feind. Aber ich falle nirgendwo ein. Ich verteidige mein Volk hier in der Heimat. Manchmal ist die beste Verteidigung... Alles da. Personal. Verstehe. Eine Miliz ohne Verbindung zum Western könnte das machen. Und Schuld wären die Terroristen, oder? Es war gut, ihnen zu trauen. Ist Barkov dort, ist er mein. Das ist eine Geheimoperation, um Barkovs Labor zu zerstören. Nikolai ist bereits drin. Er gibt euch die Sprengsätze. Zwei Teams infiltrieren. Garrick und ich platzieren Sprengsätze an der Pipeline. Farah und Alex besorgt einen Zünder von Nikolai und präpariert die Heizkessel. Ist der Sprengstoff platziert, bringt euch in Sicherheit und zündet ihn. Leswoods Luftunterstützung räumt frei. Der Rest liegt bei uns. Truppen ohne Schutz der Brücke. Feuer frei. Verstanden. Jemand zu Hause? Wir yalla, yalla. Perimeter offen, Kate. Wir rücken vor. Ich übergebe die Dankeschön. Wir gemacht, wir oh, wir haben seines Kasten. <lacht> nice. Irgendwie, ich muss sagen, die Story ist schon ganz cool, aber irgendwie. Ich fühle weniger mit als beim ersten von der Warfare. Vielleicht einfach, weil ich es schon Ego, kenne. Aber Ich find's cool. Trotzdem, ich mag's. Schnappt die mal aus dem Heli weg. Ist auch ganz geil. Ja, das Spiel ist schon cool. Ich habe jetzt, ja, 5 Stunden 15 bin ich dran. Minus Essen, ja. 4,5 würde ich sagen, ein bisschen mehr. Also eine ganze Story in 5 Stunden durchgespielt. Bisschen low. Aber viel Masters kriegt es halt auch nicht. Der alte, der alte Teil war, glaube ich, ein bisschen länger. Aber das war jetzt schon mit World War 2 so, dass es eine extrem kurze Storyline hat. Ich glaube, World War 2 war ganze 6 Stunden. Ist okay. Mit 6 Stunden Story kann man was anfangen. Man kann viel erzählen in der Zeit. Ist so ein Kriegsspiel, das eigentlich auf Multiplayer aufbaut. Ist 6 Stunden Storytime. Eigentlich gut, finde ich. Dürfte trotzdem natürlich mehr sein, aber... Wir haben ja noch äh, den nächsten Teil, Cold War. Bevor wir dann warten müssen. Beziehungsweise bevor ich damit mit Assassin's Creed wieder weitermache. Wobei ich glaube, ich mache zuerst Brotherhood, bevor ich in der Cold War gehe. Ah, verstecken. Ah, da oben auf dem boom sind die. Boah, 2 für 1, nice. Ich glaube, das ist der Granit. Kann ich da nicht wechseln? Ich dachte, ich kann wechseln zwischen dreifach. Ah, ne, wir mal da kein Hybrid, wie hier. Keine Ahnung, was du meinst. Hammer da. Voll <lacht> vergessen, dass ich das hab. Ein Feind. Ich hätte jetzt gerechnet, ich bin tot, aber ist auch gut, wenn nicht. Er ja, geht nicht weg. Arschloch. Nicht. Okay, ne geht nicht. Ich brauche Raketenwerfer. Oh, bin ich scheiße. Ah, come on. Oh wow, die ist stark. Ich mag. ich war von voll weg zurück. Ich den Story Mode. Es ist ein bisschen kürzer als das Original. Ist halt okay. Wie gesagt, ist ein Multiplayer Heavy Game. wird es auch immer mehr darauf ausgelegt, logischerweise. Jetzt hat mich ein bisschen gestört in Black Ops 4, dass es nur ein Multiplayer war. Deswegen habe ich mir auch gar nicht mehr geholt. Aber kriegen halt mehr Charaktere zu sehen. Also Alex kriegt eine bessere Story, Price hat mehr Charakter Development. Man lernt seine Vergangenheit kennen mit allen. Ich finde das voll gut. Nee ne, vergiss das. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, ich nehme hier mit einer Waffe wegen Mund, aber ich krieg ja nur nachgeladen einfach. Gibt da noch einer? Ja. Noch mehr als einer sogar. Er ist nicht geplatzt gerade. Wir sind im letzten Kapitel, okay. Ich wusste, dass das zweitletzte war Into the Darkness. Wie es doch immer heißt, Licht aus, Into the Darkness, ich weiß nicht mehr. Okay. Der Zünder startet die Kettenreaktion. Die Kessel sprengt, der Rest folgt. Korrekt. Nicht verlieren. Wozu helfen? Barkov bringt Schande über Russland. Er muss verschwinden. Ich bringe den Rest zum Kreis und Satschen Garrick. Ja, macht es. muss mal weg. Okay, ich finde es das cool, dass man so interagieren kann. So äh, alles in Rauch ist und so. Gut. Oh fuck. Heavy. Oh nein. Oh nein. Nope. Welche Fässer? Also ein Note ist das. Im alten Teil zumindest. Das Problem ist hier, keine Fässer. Meinst du diese? Oh ja. hat sie auf mich abgesehen. Boah, fuck. Ja, Chuggernaut ist okay. Gut. Jawohl. Okay, wir gehen weiter. Scheiß auf Brandmunition. Ich habe jetzt meine treue Waffe, die behalte ich schon. Ja, lass mich durch. Ja, wir haben ein großes Problem sogar. Oh. Ja, meine Ladung ist doch kaputt. David. Okay, wir kommen ja schon. Ich hätte die Maske jetzt anbehalten, aber okay. Sicher. Was ist los? Zündet der Marsch. Und jetzt? Geh da rein. Und tust was? Die Kessel entzünden. Du schaffst es nie rechtzeitig raus. Ich weiß, was ich tue. Pfarrer, hör mir zu. Nein, du hörst mir zu. Wegen diesem Gift gibt es seit Jahren nichts als Krieg für mein Volk. Ich bin nicht hier, um jetzt aufzugeben. Ich will nicht, dass du aufgibst. Ich will, dass du mir den Befehl erteilst. Das kann ich nicht. Commander, bitte. Nenn mich ja nicht so. Sonst was? Irgendjemand muss dieses Feuer entzünden und jemand muss Barkov töten. Beides geht nicht. Befehle waren mein ganzes Leben, Pfarrer. An diesen, an diesen glaube ich. Gib mir den Befehl. Du bist ein Freiheitskämpfer. Du bist eine Anführerin, Pfarrer. Sag es schon. Wow! Okay, Alex ist cool. Aber King hat wieder diese typische Amerikaner-Heldenrolle. Die ist ein cooles Spiel, man hat einen Held als Hauptcharakter. Aber irgendwie ist halt so wieder typisch COD. Das haben sie jetzt, glaube ich, in allen Teilen hier dreimal nicht gemacht. oder zwei. Also sicher in World War 2 nicht. Und im allerersten Teil. Ich find's cool, ich freue mich, Price ist da, Alex ist voll cool, Alex ist mir sympathisch, hat diesen verpennten Ausdruck. Hab ich hatte einfach random irgendwelche Waffen jetzt plötzlich? Macht da gar keinen Sinn. Ah, ich stürm gerade ein bisschen zu weit nach vorne. Hier kommt die Map mega bekannt vor. Ich glaube die wurde in einem anderen Design schon mal benutzt. Oder das Layer ist einfach dasselbe, das kann gut sein. Reingeht's. Boah, die Musik ist geil. Ich würde die so gerne zu Shazam, damit ich weiß, wie das heißt. Ich glaube, ich mache das halt kurz. Sorry, ich will die haben. Ich schalte mich kurz stumm. Mach den Fernseher laufen und mach Shazam an. Also, bis gleich. So erstaunt mich das nicht. Ich habe nichts gefunden. Wir haben zu viel geredet da drin. Zu viele Granaten und so. Schade. Okay, wir gehen ja schon rein. Hab ich Pech gehabt. Das war doch jetzt cool. Nee, ich glaube, das war wirklich im original Warfare. Die Szene kommt bekannt vor. Es kann auch was anderes gewesen sein. Aber es wird halt passen. Nein. War ich zu freilich? Ja. Ich darf nicht sprinten wahrscheinlich. Ich darf auf ihn zulaufen, aber ich darf nicht sprinten. Ich habe gehört sprinten. Nein! Okay, ich muss warten. Oma wir werden nie gefangen da. Ja, okay. Warte. <lacht> ah, und da unten an der Pipe stehen die anderen. Ja, ich. Jetzt geht Kacken, Alter. Der hat der hat gesessen. Seine letzten Worten lasse ich. Ich glaube, ich kann runterlaufen. Ich wollte gerade sagen, das kann jetzt keine Ego mehr sein. Wichtiger Held halt, schaut nicht zur Explosion zurück. Ich glaube, es kommen noch die Auswirkungen von Entscheidungen. Ich bin weit weg von meinem Bier. Russland verleugnet Barkov. Tja, sie hatten keine Wahl, oder? Er ist tot. Das Problem haben sie ziemlich gut gelöst, John. Vorerst. Aber unkontrolliert. Bleibt es nicht. General Shepard hat ihre Akten besorgt. Worum geht's eigentlich dabei? Ein Sonderkommando. Wir haben genug lose Enden. Das werde ich ändern. Keine Mittel für Draufgänger. Genießen Sie den Tee. Sakajev will Barkovs Thron. Hätte ihn fast in Pripyat begraben. Mit McMillan. Und damals der Vater. Heute der Sohn, Viktor. Nette Familie. Sind große Fans von Hadir. Tja, das würde erklären, warum er noch lebt. Sie wollen ihn rausholen. Dann geben Sie mir, was ich brauche. Und Ihr Team? Sergeant Garrick. Kyle? Sie nennen ihn Gas. Hat er nie erwähnt. John McTavish, SAS, Scharfschütze, Sprengung. Nennt sich Soap. Wieso? Das ist geheim. Da ist er. Simon Riley. Da ist kein Bild. Nie. Und der Rest. Bleibt geheim. Außer wir haben an dir. Wie heißt dieses Kommando? 141. Oh. Das ist das Originalkommando, oder? Ja, das ist das Originalkommando, genau. Hab ich jetzt schon nachgeguckt? Ja, nice. Cool, die Charakter wieder zu sehen. Eben, wie schon gesagt, die Story ist jetzt so, hm. <lacht> ist halt COD. Die Story ist immer ein bisschen medium. Aber ist eigentlich voll cool. Irgendwie. Ich weiß nicht, ich mag's. <lacht> ist zwar ziemlich oberflächlich, aber wie so zwischendurch. Als Story ist eigentlich ganz interessant. <lacht> ähm... Ja. Abgesehen davon, halt, dass das COD Modern Warfare das 4 äh, halt ein Klassik ist. Das ist das Remaster? Das ist ein neuer Anfang für eine Story. Ganz gut. Ich frage mich jetzt nur, ob diese Task Force 141 jetzt reinkommt. Oder ob das jetzt trotzdem wie erst Prequel zu MW aus dem 11, glaube ich, ist. Sie haben was gesagt, sie wollen die Reihe neu auflegen, weil Modern Warfare ist ja eigentlich meiner Meinung nach zu Advanced Warfare geworden und dann zu Infinite Warfare, weil halt die Warfare-Reihe, was aber glaube ich gar nicht so drin ist geplant, aber irgendwie hat es sich dann halt doch für mich sinn sinnvoll weitergezogen, mit der, auch mit der Timeline, ist ja auch egal, auf jeden Fall äh, würde ich jetzt einfach mal sagen, ist ein guter Anfang für einen neuen Teil. Vielleicht kommt, also wahrscheinlich kommt MW2 wieder, weil ich glaube, die Story hat sich ganz gut verkauft, so bis jetzt. Ich bin ganz begeistert davon, die Story ist jetzt halt, sie ist gut, sie war spannend, ziemlich kurz, wie gesagt, für 5 Stunden. Aber hat Spaß gemacht. Ich weiß, ich bin scheiße in diesen Spielen, deswegen, ich bin ein paar Mal gestorben. <lacht> ein, zwei mal kaum, kaum die Rede wert. Nichts jetzt 5,5 Stunden und ja, 5 Stunden war es etwa. Das ist ganz okay für eine Story. Ich habe nicht Vollpreis bezahlt mal wieder. Mehr als 20, ich habe mal gesagt, ich hole alle für 20 Franken. Aber und dessen bin ich dabei, dass ich die eigentlich ganz cool finde. Und deswegen kann ich mir die auch für mehr als 20 Franken holen. Für das habe ich 30 gezahlt. Und das Neueste, dann habe ich doch 50 zahlen müssen. Als Neues. Joa. Da ist ich noch eine Quittung drin. Ich weiß nicht, ob man eine Quittung drin gehabt guck oh mal guck mal kurz nach für mich. was war das ja ein promocode damit ich online doppel xp bekomme was ich nicht will äh ich habe in dem grunde game protection drauf die ich gar nicht wollte eigentlich ich nichts ich habe keine anzahl ich bin sehr verwirrt Gib mir Rabatte und Anzahlungsboni drauf, die ich gar nicht gemacht habe. Ah, für Cold War habe ich doch Vollpreis gezahlt, ja. Hey, Modern Warfare war 50, Cold War war 84,90. Ja, ich habe Vollpreise gezahlt, wow. <lacht> ich bin ganz selbst erstaunt über mich. Cool. Egal. Ja, auf jeden Fall war ganz interessant wie gesagt ich finde schon cool dass wir das jetzt machen können weil es ist schon spannend eigentlich habe ich hier ja, ist das richtige drin Mal kurz sortieren hier unten meine kollektion musiktechnisch richtig geil Price ist mir viel sympathischer zum ersten teil ich weiß viele haben den mega gefannt im original ich fand den halt so ja das ist halt cool er ist da aber das war es dann auch schon und jetzt in diesem Teil hat er halt wirklich... Auch wenn wir ihn nicht spielen konnten, er hat so diesen Hauptcharaktermodus irgendwie. Wir haben eine Story von ihm, wir haben die Vorgeschichte von ihm. Er ist cool. Er hat einen Abschluss am Schluss. Also er macht das Ende vom Spiel und sagt so, ja wir machen weiter. Das ist schon cool. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Nächstes Mal dann irgendwann mal Black Ops Cold War. Der... Fünfte Black Ops in dem Sinn, weil Black Ops 4 ja existiert. Obwohl es eigentlich kein Black Ops ist, sondern Multiplayer. Weil es... ja, naja. Da musste mir ja Battle Royale schnell was rausdrücken. <lacht> Finde ich mir noch doof, aber egal. Ja, lass noch die Credits laufen immer. Quatsch halt mega gern drüber so. Wenn ich nichts Gescheites zu sagen habe. Ich weiß nur noch nicht, ob wir nächstes Mal wirklich mit Pokémon weitermachen, äh, nicht mit Pokémon, mit äh, Assassin's Creed, ist ein ganz anderes Thema, ich weiß, aber egal. Äh, ich habe nämlich gestern Pokémon Mystery Dungeon gestreamt, deswegen bin ich drauf gekommen. Äh, Pokémon nicht morgen. Vielleicht morgen Assassin's Creed Brotherhood. Hier hätte auch noch Slender auf der PS4. Könnte ich auch mal spielen. Ganz cool, das Spiel. War im Sale. Und dann habe ich noch äh, 14 Teile Resident Evil zum Spielen jetzt, seit Sale. <lacht> Wir haben genug zu tun. Aber ich vermute mal, morgen geht es mit Assassin's Creed Geht's dann weiter. Kann ich mir vorstellen. Ansonsten, ja. Ich bedanke mich schon mal jetzt fürs Zuschauen. Äh, für die auf YouTube zumindest. Weil. Wenn. Die Credits fertig sind und nichts mehr kommt, dann ist das YouTube-Video fertig. Das Stream mache ich nachher noch was, kurz, einfach aufs Abschied. Ich muss mir eh noch, ich muss mir auch noch ein Bild aussuchen, mal endlich, weil ich habe immer noch, keine Ahnung, was für ein Bild ich nehme, oder was zusammenschneiden, mal schauen. Ich habe ich aber noch nicht wirklich so lange gestreamt wie heute, das war cool. Wir haben zwei angefangen, jetzt haben wir acht. Ich habe am Anfang mal Stream gestartet, dann bin ich auf dem Handy, es auf dem PC rumgetippt und bin mit dem... Kleinen Finger wirklich auf Stream End Knopf gekommen vom Streamlab Stack. <lacht> Dann haben wir den Stream abgebrochen am Anfang. Mega toll. muss ich nochmal anfangen, deswegen erst Viertel nach zwei. War ein bisschen doof. Aber passt ja, bin ja ich. Ne? Ah, wir sind schon ziemlich weit in den Credits, würde ich mal sagen, vom Titel her. Ja. Ist schon unglaublich, was in so spielen, wie viele Leute da schon drin Ich schaue mich jedes Mal wieder, wie viele Leute da eigentlich mitarbeiten können. Aber ja, wir schauen mal kurz. Ich lasse die Credits kurz laufen. Die Musik ist immer toll. Und dann sehen wir uns am Ende von den Credits nochmal. Also eben. Für Twitch. Für die auf YouTube bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns in einem anderen Projekt dann wieder. Danke fürs dabei sein Und bis zum nächsten Mal. Cheerio! Im Schluss war cool. Ja, ich bin kurz weg gewesen. Ich habe genauso noch das Bild gesehen. Gerade perfektes Time. <lacht> das ist das nicht Makarov? In den. Das sieht mir aus wie eine Anspielung, dass es einen zweiten Teil wird, geben, geben wird. Die Stadt wurde bin ich gespannt. Ein schöner Ort. Also jetzt nicht mehr. Ost und Ost bauten Verdansk wieder auf. Akatala hasste diese Kooperation. Jetzt haben sie Panzer und schwere Waffen. Terroristen mit Panzer. Wer zieht die Fäden? Jemand Neues. Netterhut, wie heißt er? Wissen wir nicht, aber er hat einflussreiche Freunde. Das sind russische Infos. Wo haben wir die her? Mein Gegenpart in Moskau. Die CIA kooperiert mit dem FSB. Nicht zum ersten Mal. Kamarov. Captain Price. Nikolai. Du warst ein böser Junge. Von Ihnen ist das ein Kompliment. Bitte. Wir sind doch Freunde. War ich schuldig. Für Beirut. Sergeant Kamarov wird uns helfen bei dieser Operation. Diese neuen Waffen. Erlauben mal, katal einen Terrorakt in einen Krieg zu verwandeln. Das ist ein Problem. Sau. Mit einer multilateralen Einheit jagen wir Al Anführer und beseitigen die Bedrohung. Sind dabei. Was brauchen Sie? Dann legen wir los. Ooh. Die Story continues in Spec Ops. Nein. Na, -uh. mhm. -mm. Die können nicht die Story ins Backups weitermachen. Okay, eigentlich ist es ein Story-Mode mit zwei Spielern. Okay, nein, so wie es aussieht, das ist es nur eine Veränderung von der normalen Modi in Multiplayer. Okay, damit kann ich leben. Gut, dann bin ich fertig.